Du führst deinen Betrieb seit etlichen Jahren, angestaubt, schon vom Vater übernommen oder selbst gegründet, mit viel Mühe und Fleiß aufgebaut, schlechte Phasen in 2007, 2008 erlebt, aber auch überstanden. Du hast alles für dein Lebenswerk gegeben. Jetzt, in ein paar Jahren, steht vielleicht der Wechsel an, vielleicht sogar an eines deiner Kinder. Und es liegt dir wirklich am Herzen, dass es deine Kinder einfacher haben sollen. Der Betrieb soll gesund und gut dastehen und nicht einfach nur noch zittern. Wie das funktioniert, verrate ich dir jetzt in diesem Video. Viel Spaß! Für den Hausarzt Dr. Kühl, ja, ist kein direkter Handwerker, aber ein gutes Beispiel, heißt du, seit unserer Zusammenarbeit, volles Team, voller Patientenstamm, tolle angestellte Ärzte. Der neue, frische Wind hat viel Auftrieb gegeben in einer wirklich schweren Situation. Die Ausgangslage war so. Dr. Köhl kam auf mich zu und berichtete, dass es die Praxis seines Vaters schon seit 1970 gibt. Sein Vater hat ihm die Praxis 99 erfolgreich übergeben und seither lief es einfach. Herr Köhl hat sich weder Gedanken um Logo, irgendwelche Werbung oder Gestaltung gemacht. Es lief einfach eben immer. Sie waren die fest verankerte Hausarztpraxis im Ort. 2021 kam es dann dazu, dass sich die zwei jungen angestellten Ärztin, die einzigen neben ihm, ihm offenbarten, dass sie sich selbstständig machen würden. Schon bald, in dem schicken Neubau, drei Ecken weiter. Ein Schock. Das natürlich auch das ganze Team zerrüttelte und auseinanderriss. Dr. Köhl nahm beide Beine in die Hand und zusammen entwickelten wir eine unverwechselbare Außendarstellung für seine Praxis. Wir etablierten seine alteingesessene Praxis als Marke. Durch unsere Zusammenarbeit konnten wir nun das Team sehr schnell wieder auffüllen. Mittlerweile sind drei neue Ärzte eingestellt, darunter ein Professor seines Fachs. Langjährige Patienten konnten gesichert werden und neue Patienten kommen hinzu. Es findet nun ein informativer Austausch über Online-Medien statt und auch die Digitalisierung und die Automatisierung wurde auf den neuesten Stand der Technik hochgefahren. Die Praxis vom Vater ist für die nächste Generation gesichert. Und ich bekomme immer noch Gänsehaut, wenn ich davon erzähle, weil es so toll ist. Wenn du deinen Betrieb einfach nur sicher und gesund durch die Inflation führen und eventuell auch in den kommenden Jahren ruhigen Gewissens an den Junior übergeben möchtest, du dir aber ständig Gedanken machst, wie du dein Team bei Laune hältst, damit du einer Kündigungswelle zuvorkommst, du mittlerweile zigtausend Euro in Werbung investiert hast ohne nennbaren Mehrwert, Du dich scheust, das längst überfällige Thema der Digitalisierung umzusetzen, weil du einfach keinen Plan hast von Technik. Wenn du mal wieder eine gähnende Lehre im Bewerberpostfach vorgefunden hast und du mal wieder bei einer Ausbildungsmesse teilnehmen sollst, aber überhaupt nicht weißt, was es dir bringen soll und es dich am Ende nur Zeit und Geld kostet, dann habe ich die Lösung für dich.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 Ist allerdings nicht geeignet für Betriebe, die glauben schon alles zu wissen und die glauben, es würde einfach keine Lösung für den allseits bekannten Mitarbeitermangel geben, weil die Akademikereltern schuld sind und ihren Nachwuchs einfach nicht ins Handwerk gehen lassen. Das hier ist auch nicht geeignet für Handwerksbetriebe, denen es vollkommen egal ist, welche Außendarstellung sie haben und die mal eben über Nacht eine neue Website haben möchten.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 Schauen wir dann uns deinen Betrieb im Detail an und können eine erste Einschätzung abgeben, in welchem Zeitraum wir deinen Betrieb auf das nächste Level heben können. Auch kannst du dann natürlich gerne all deine Fragen zur Zusammenarbeit stellen, auf die ich gerne eingehen werde im Detail. Natürlich erhältst du auch eine grobe Preisrichtung, in welchem Bereich sich die Meistermarke für deinen Betrieb bewegt. Klicke also unten auf den Link und buche dir einen Telefontermin.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 Alle Marketingbestandteile der Meistermarke setze ich nämlich selber persönlich für dich um. Das heißt, die Entwürfe und auch alle Besprechungen. Bei mir bist du keine Person unter 1000 und daher habe ich auch eine geringe Kundenanzahl pro Jahr. Das heißt, in diesem Jahr, und das Jahr ist gerade erst angefangen, zum Zeitpunkt dieser Aufzeichnung, werde ich die Meistermarken Kundenzahl auf maximal 12 Kunden limitieren. Wir sind ein ganz kleines Team und wir können nur so wenige Kunden nehmen, weil wir alles, was ich dir zuvor beschrieben habe, wirklich selber machen. Ich bin immer deine persönliche Ansprechpartnerin, du hast hier die direkte Durchfall zu mir und kannst mich immer erreichen. Die ersten drei Meistermarkenkunden in diesem Jahr sind bereits gestartet und noch bevor ich aktiv mit meinem Marketing beginnen konnte. Wenn du jetzt noch Fragen hast, dann sichere dir jetzt gerne einen Telefontermin und wir klären alle offenen Fragen ausführlich und auch ehrlich. Ich freue mich auf unser Telefonat.